Hallo liebe Augsburger und willkommen zum Sport-Adventskalender 2020. Wir bei der TSG Hochzoll haben eine ganz große Sparte mit Ropeskipping bei uns. Das ist das perfekte ganzkörperkoordinations- und Konditionstraining und ich zeige euch heute mal ein paar Übungen. Alles was ihr braucht ist ein Springseil und dann geht's los. Wir werden ungefähr 10 Minuten zusammen kriegen am Ende. Als erstes aufwärmen. Ihr springt insgesamt drei Minuten einfach mal durch den Seil. Wem vorwärts zu einfach ist, kann natürlich zwischendurch auch rückwärts springen. Habt ihr diese drei Minuten Warm-up geschafft, geht es weiter mit ein paar Tricks. Das erste ist, ihr versucht mal die Arme zu überkreuzen oder die Beine zu grätschen, während ihr springt. Wem das zu langweilig und zu einfach ist, der versucht mal einen Arm unter das Bein und einen Arm über das Bein zu nehmen, wenn ihr kreuzt. Und wer zum Abschluss noch ein bisschen Power braucht, der versucht doppelt oder sogar dreifach durchs Seil zu springen bei einem Sprung. Jetzt könnt ihr üben. Das war's von eurer TSG Hochzoll. Viel Spaß und haut rein.